Moin, mein Name ist Uli König. Ich bin Abgeordneter im Schleswig-Holsteinischen Landtag und ich bin hier für die Piratenpartei. Ich war etwa in der zweiten Klasse, als ich einen Legasthenietest gemacht habe. Da wurde festgestellt, dass ich Legastheniker bin. Als ich dann in die Oberstufe gekommen bin, ist das dann voll durchgeschlagen mit meiner schlechten Rechtschreibung und die Noten waren natürlich gerade in den schriftlichen Fächern ganz, ganz mies. Das Problem ist, wenn man einen Satz geschrieben hat mit handschriftlichem Schreiben, kann man ihn nach und mehr korrigieren. Deswegen habe ich sofort gemerkt, dass es vorteilhaft ist, Texte mit dem Computer zu schreiben. Das war damals auch was vollkommen Neues. Gerade wenn eine Seite nachher ordentlich aussehen soll, sieht das halt doof aus, wenn man da irgendwie noch mal drin rumkorrigiert hat. Wenn man am Computer geschrieben hat, sieht man das nicht. Leute reagieren unterschiedlich auf Fehler in Texten und in Briefen. Wenn man ihnen Schreiben schickt, sagen sie meistens nichts. Allerdings fällt es vielen Leuten auf. Für mich sind Fehler, Schreibfehler, das, das übersehe ich einfach. Ich, ich sehe die Fehler nicht. Andere Leute lesen diesen Text und äh, gucken dann nur noch auf den Fehler und was ich da in diesem Text geschrieben habe, das interessiert dann gar nicht, weil die ganze Zeit dieser Fehler das überstrahlt, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist ein, ein großes Problem. Ja, den Tweet, um den es hier geht, den habe ich einfach morgens auf dem Weg zur Arbeit rausgehauen, ohne groß darüber nachzudenken. Ich habe dann gleich das Feedback bekommen, hey, du hast ja seit mit D statt mit T geschrieben. Ich habe dann erstmal eine Weile überlegt, so, hm, ja, wie schreibt man das denn eigentlich? Hab dann ganz entspannt geantwortet, ja, das ist dann halt so als Legastheniker, da macht man das dann schon mal. Ich versuche natürlich in der Realität, zum Beispiel bei Social Media, meine Botschaft äh, nach draußen zu bringen. Und äh, das klappt gut, wenn ich sie richtig schreibe. Und wenn ich sie nicht richtig schreibe, dann habe ich halt ganz oft den Effekt, dass Leute halt nicht auf Retweet drücken oder nicht auf Favorite drücken. Also halt sagen, ja, das ist aber nicht richtig geschrieben. Das kann ich jetzt nicht weiter verbreiten. Das ist ein tierischer Hemmschuh. Also, man muss dann damit rechnen, dass sich so ein Tweet-Faktor 10 weniger verbreitet, wenn er einen üblen Rechtschreibfehler hat. Ich bin als Politiker eine Person der, der Zeitgeschichte. Wenn ich nicht zu meiner Legasthenie stehe, wer soll das dann tun? Also ich finde, da kann man auch mit gutem Beispiel vorangehen und es einfach mal ganz klar sagen und damit offen umgehen. Thank you